Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute ist mal wieder ein Zuschauerwunsch dran und zwar vom guten SNES Maniac. Ja, der hat sich American Gladiators für das Super Nintendo gewünscht. Der hat auch erst letztens ein super Video über die schlechtesten AGN Spiele auf dem Super Nintendo gemacht unbedingt reinschauen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht unten zu verlinken. Lasst den Guten auch ein Abo da, der macht auch sehr, sehr schöne Super Nintendo-Tests. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er hat auf jeden Fall wesentlich mehr Abonnenten verdient, als das, was er jetzt hat. Ja, und er hat sich American Gladiators gewünscht und, ähm, Fand ich immer sehr faszinierend damals, muss ich sagen. Ich, in Erinnerung sind diese großen ähm, Wattestäbchen, mit denen sie sich immer bekriegt haben, in Erinnerung geblieben. Und natürlich verschiedene Schießszenarien und da gab es Hindernisparcours und so weiter. Das war richtig geil aufgemacht. Also ich glaube, so richtig nachhaltig verfolgt habe ich das nie. Aber wenn es mal im Fernsehen lief, habe ich da mal ganz gerne mal reingeschaut. Ähm, aber ich laber jetzt schon wieder zu lange und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ins Spiel rein. Es gibt hier one to one Tournament. Ich würde mal sagen, wir steigen mal hier ins Tournament ein. Ne? Äh, wir sind natürlich Mail in diesem Sinne. Okay, äh, wir können uns einen Namen aussuchen. Und dann nehmen wir natürlich einmal den Panda. Das ist natürlich etwas blöd hier äh, angeordnet, aber naja, gucken wir mal. Ja gut, was erwarte ich bei dem Spiel? Logischerweise eine Minispielsammlung. Also ähm, bei vielen Lizenzversoftungen kann man ja sagen, okay, Minispielsammlung musste das sein. Aber hier stellt man... Äh, eigentlich theoretisches ähm, Solides <lacht> Solides, ja äh, Sportspiel, ne? mal gucken wie es umgesetzt ist Auf jeden Fall, da gab es ja diese äh, schöne Arena Okay, es gibt so richtiges äh, Turniermuster, ich wusste nicht, ob das damals Auch schon so war, aber ich äh, nehme jetzt Einfach mal an So, Panda gegen Sean. Sean, Ich würde sagen, der Panda Der würde ich jetzt wegpusten Mal gucken, was für ein, äh, eine Sportart Wir haben äh, okay, okay, also wir haben zumindest so den Flair versucht, äh, okay. Ach, das ist irgendwie so, wo man hier so. Ach, da gab's diese Dinger, ne, wo man beschossen war, okay. Äh, muss ich hier irgendwas schießen? Okay. Darf ich hier einfach mal so lang. Ja. Muss ich hier zum Exit laufen. You are hit. <lacht> okay, also das Spiel ist nur in Amerika erschienen. Und soweit sagen mir schon meine Englischkenntnisse, dass you are hit ähm, grammatikalisch nicht gerade das Richtige ist. Sagen wir es mal so, ne? Okay, ach, jetzt muss ich wahrscheinlich schießen, ne? Okay, Player One. Das, wo sie sich geseilt haben und dann äh, dagegen stoßen, gestoßen sind. Aber what the fuck? Too fast. Okay. Ich bin etwas verwirrt, muss ich sagen. Ähm, okay, gut. Äh, ist schon wieder was Neues. Ach, das sind... Boah, wie schnell sind denn hier diese... Ja, okay, das ist so Marble Madness für Arme gerade. Also, also die Grafik ist voll krümelig ne? Also für 16 Bit Ich kann hier nur Steuerkreuz benutzen. Ich kann echt nur Steuerkreuz benutzen, okay. So Ja, es ist so. Wieso kriegt der eigentlich immer Punkte? Ich ramme ihn doch genauso. Ey. Muss ich hier irgendwie versuche hier gerade die Steuerung irgendwie herauszufinden, aber ich finde es gerade echt gemein, weil ich ramme ihn und er kriegt einen Punkt. Genau, ich dachte, genau das muss man machen. Aua, oder, oder musste ich hier so rein? Es wäre natürlich auch wenig die Spiel erklärt, okay? Das kann natürlich jetzt sein, dass es im Handbuch entsprechend steht. Okay. Aber dass man auch nirgendwo so einen zweiten Versuch hat, ne? Man wird da durch. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ich raff die Steuerung nicht. Ah, hier die Wattestäbchen. Okay. Okay, ich kann runter. Da! Okay. Äh, ihr seht selber. Also, Street Fighter ist ein Scheiß dagegen, würde ich sagen. Treffe ich den jetzt? Also, Trefferfeedback hat man nicht. aber Lebensenergie. Also <lacht> Ich kann ja echt nur sagen Es spielt sich so wie es aussieht Ja Also Unresponsiv Steuerung ist wirklich suboptimal Man wird jetzt hier so In, in, in Sekundenschnelle Wird man hier durchgeschleust ähm, Dass ich jetzt hier manchmal die Die Regeln nicht so verstehe Okay okay, ne? Das, das gibt sich aber guckt euch mal diese krimi grafik hier an. Das hätte man auf dem NES machen können. Ach, das war hier dieser Sportspiel, ne? Man hat natürlich null Übersicht. Man muss ja, ich muss ja wahrscheinlich jetzt mir irgendeinen Ball irgendwo holen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Kann ich hier hauen? ich kann nur laufen. Okay, ich kann nur laufen. Ich sehe immerhin, wo der andere ist gerade. Hier diese Blocker, die... Er hat schon wieder vier. Vier, vier, vier von was denn? Freunde! Es ist, es, ist so, es ist so verwirrend! Was muss ich hier denn machen? Hier sind aber auch nirgendwo irgendwie Bälle oder irgendwie sowas, die ich jetzt hier abfangen muss. Ich bin ratlos. Ich bin einfach ratlos. Ja, also... Vielleicht habe ich es mal einen Punkt zu ergattern, aber selbst wenn ich weiß ungefähr, was man machen muss. Okay, so, das muss hier ja wahrscheinlich hier, wenn ich cool bin, hier schön, hier seitlich, komm, genau. So, ist nach oben. Der geht doch nach oben. Oh, wieso geht der nicht nach oben? Also mein, mein... Es wäre jetzt der Sinn nicht gewesen, ich, ich habe den Knopf zur Seite gemacht, es gibt so einen Knopf zum Klettern zur Seite und nachher nach oben gemacht. Kletter nach oben. Macht er natürlich nicht. Aber vor allem, sie fangen mit dieser sehr eindrucksvollen Präsentation an, ne? wie, wie, wie die Fernsehsendung. Ja, wie laufe ich denn? Ach, die L-Tasten. Ich muss jetzt ja einfach nur die L- und R-Tasten drücken. Ohne Witz. Da macht jetzt alles automatisch. Ich muss wie in so einem billig sportspiel L- und R-Tasten drücken. Egal, was der da gerade macht. Nein, ich muss jetzt nicht irgendwelche Geschicklichkeits-Dinger machen oder sowas. Nein, ich muss einfach die L- und R-Tasten drücken. Okay, hier kann ich, muss ich wahrscheinlich irgendwie springen. Okay. Geht auch nur kontextsensitiv. <lacht> macht keinen Spaß. Okay. <lacht> <Es ist lacht> also die Allgemein, diese Sportspiele sind ja echt scheiße gealtert, aber. <lacht> nee. Also, wie gesagt, selbst wenn man weiß, was man zu tun hat, wie in diesem ne, ähm, Wattestäbchenkampf. Die Steuerung ist so ungenau, verzögert und... Ihr habt es ja gesehen, in der grafischen Präsentation. Das sieht alles nicht sehr flüssig aus. Und genau so spielt sich das Ganze. Problem. Ja, also mit ein bisschen mehr Feintuning, ein bisschen mehr Abstand zwischen den Events. Hätte man da durchaus was draus machen können, finde ich. Durchaus. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Und wisst ihr was? Noch ein One mache ich auf jeden Fall nicht. Also... Hier ist natürlich wieder ein Spiel, muss ich einschränken, Handbuch hätte hier jetzt geholfen, definitiv. Aber Spaß macht es trotzdem nicht. Selbst wenn ich jetzt gut gewesen wäre, hätte ich, hätte ich die Kampagne, zumindest diesen ersten Abschnitt, ich denke mal später kommen es auch nicht, äh, großartig andere Disziplinen, weil ich glaube mehr gab es auch gar nicht, viel mehr zumindest, äh, immer weiter durchgespielt. Das ist doch langweilig, oder nicht? Kommt, Leute, da hätte man aus der Thematik, was wir sich Besseres machen können, irgendwie so eine Art Karrieremodus oder sonst was. Aber nee, Finger weg, Leute. Trotzdem, schön, dass ihr reingeschaut habt und vielen Dank für den Wunsch, lieber SNES-Maniac. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal, was ihr noch vorhabt. Macht's gut!